Hey Leute, willkommen bei Big React, powered by OM. Mein Name ist Krimbo. Ich bin sinn Ja, Tizi heute leider nicht dabei. Ich bin seine Vertretung und habe mir den äh, sehr geliebten Elias aus dem Academy-Team herbeigewünscht. Und äh, ja, ich würde mal sagen, dann starten wir direkt. Fnatic gegen Big. Dritte Map. Seif und Farmers. Monster raus. Kommen Goldinis von oh, mir. gute Flashes. Gute Gesichter aber auch, ne? Das war, glaube ich, das Entscheidungsspiel. Boah, krasse Runde von Josef. Auf jeden Fall. Farmers. Eigentlich macht man nicht fünf Kills von Farmers. Ich glaube auch nicht, aber mm -mm. Josef kann aber alles. Ist okay, nimmt nehm, man, ne? Auf jeden Fall. Heute erstes Replay Academy League Playoffs Match gab. gegen Fnatic. Stark. Klares 2-0-Win. Und äh, bald geht's weiter. Stark. Nächste Runde direkt. Rische flankt. Rische mit AK sehr gefährlich auch, by the way. Ja, Rorschmann geht 2 der hier war gecallt Sehr die ganze schön. Zeit, links Klaus. Oh, er riecht ihn. Ja, wussten, dass er auch einen AP hat. Boah, ich erinnere mich an diese Szene. Und er hat ihn, er hat ihn erst nicht gesehen. Oh. Hat er Zeit? Safe, ne? Er hat er Zeit, Oder? Ja. Er verzweifelt schon. Er hat ihn erst nicht gesehen, ich erinnere mich noch an die Szene. Er hat es erst nicht gesehen. Und äh, wir haben dann Voice übertrieben laut rumgeschrien die ganze Zeit. Kurz, kurz, kurz und dann am Ende hat es dann noch knapp gereicht. Ich? Oh, Gesicht, nein. Nein, ich habe Knife draußen. Ich mache ein Gesicht. Boah, die Diegel runde hatten die, ne? Ja, was? Ah, ich erinnere mich. Schwimmert Boah, er, er hat einfach jetzt P250 weitergespielt. Das doch, auf das Gesicht. Fand ich richtig, Mann. Ja, man, einfach. Einfach ein Gesicht. Angst. Guter Drum. Right Eye. Und doch, guck mal, ganz lässig, wie cooler er bleibt. Klar. Ja, wieder fast gegen Eco verloren. Ja, wo wir verlieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Immer noch. Also bei uns, als wir damals gespielt haben, die Runden gefährlicher manchmal als bei Round leider. Aber bei uns natürlich auch. Leider. Ja Egal, nur. hat man immer was, woran man arbeiten muss. Das ist gut. Stimmt, sonst wird es auch langweilig. Ja, ne? auf jeden Fall. Nächster Clip: Pistol Round. Boah, ich weiß noch. Guck mal, Richard 7 AP, aber nicht vom Gegner, hat von mir Doppelgesicht ja, bekommen. <lacht> die die Runde war auch die... ein bisschen gefährlich, Mann. Jetzt ist er hier und wir wissen, dass er hier ist. Halt zusammen. Oh, boah, gesicht eigentlich... gesicht. Einfach Gesicht, das ist immer die beste Antwort, oder? Du sagst es auf jeden Fall. CT Smoke leider gefällt. Boah, two und two. Komm, Flank. Ja, was von die 2 Beide bekannt? Zehn Sekunden aber. Und der Plan war Key, in dieser Ecke. Gesicht. 101. Und ja, jetzt wusste ich, Crims, tut mir leid, du hast sehr viel Erfahrung. Aber das klasse du bist leider hier so. Boah, <lacht> wow, mit dem Eckenplan. jetzt macht alles ja. seinen Sinn. <lacht> er weiß immer noch nicht, wo was ist. Guck mal, er grübelt richtig. Gesicht. Jetzt geht's es zur dritten Map, Vertigo. Comfortzone, oder nicht? Safe. Sehr gut. Viele Maps, äh, ich glaube bei euch auch, viele Maps äh, laufen sehr gut so und wir haben einen guten map -Pool. Und hier das tut wow, mir leid, aber wow, der ist absolut gelackt. Durch Smoke einfach? Ja, einfach. Ist okay, aber wir haben Tizi. Der richtige Gegner, Alter. Er moved aber nicht schlecht, ne? Ja, aber Tizzi Tizzi wusste direkt, weil er ja, ja, mal, Er hätte so Connector sein können, er hätte so Heaven sein können. Guck mal, er ist richtig verzweifelt, er ja. weiß. Ja. Aber sollte auch Keine sein. Chance gegen Tizzi, Er sollte auch verzweifelt sein, bin ich ehrlich. Boah, ich weiß noch. Bam, bam. bam. Das war eine sehr wichtige ja, Runde. Hätten wir die verloren, 5-4, dann Eko. Kein Geld, dann ja. Jetzt steht es auf einmal 6-3 und nicht 5-5. Okay, gehen wir in die T-Seite, 14-10. Ich weiß noch, ich glaube, Tizi hat ihn jetzt oben weggecheatet. Ja, er hat Oha, einfach, einfach so. Einfach, einfach so. Aber er hat davor gesehen, dass sie geboostet haben. Jetzt gibt er den zweiten auch, auch nochmal auf Reed. Ich gesagt, er kann gut. Tizi spielt Reed sehr schnell. krass auch zur Zeit, noch. Safe. Er verschießt den Shot. Der kriegt. kriegt's. War's eine krasse Runde, Mann. Ja, Mann. Guck mal, Fati. ist überall. Er Alter, geil. Somit haben wir uns da nice. zu den Playoffs qualifiziert. Wo ich dann leider. Corona bekommen habe. Das war, glaube ich, nächsten Tag, oder übernächsten Tag am Morgen. Übertrieben surreal war das. Ich bin so aufgewacht, ich gehe so, mir ging es nicht so gut. Ich habe halt so, aber auch, weil in diesem Hotel gab es nur Klima. Du konntest dein Fenster nicht öffnen ja, und so du konntest safe. die Klima auch nicht ausstellen. Das heißt, so, Hals war ein bisschen trocken und ja, so. ich und weiß, Dann, dann, dann mache ich halt mal so bleiben einfach einen Corona-Test, aber da einfach positiv. Und ich stand halt so, hab dir so fünf Minuten angeguckt, weil es einfach so richtig Rosaria gewesen war. Wir haben in dem Abend gegen Astralis angespielt. und Da wurde Nils war, eingeflogen. Ja, genau. Das ich war richtig kurzfristig. Wir hatten um 20 Uhr ein Spiel. Ich hatte um 11 Uhr, glaube ich, so gewusst, dass ich positiv bin. Ich habe zwei Tests gemacht und dann wurde direkt Nils eingeflogen. Am um 20 Uhr hatten das Spiel, wie gesagt, und es war alles sehr kurzfristig. Wir waren auch hier im Bootcamp. Wir wollten eigentlich um 12 Uhr zum Friseur alle, mit Nils auch zusammen. Dann kam Roman rein und meinte, ey Jungs, Nils muss nach Schweden. Dann hat er direkt Koffer gepackt, ist direkt losgefahren. Dass sowas dann mit turn passiert, war, denke ich, für alle so ein kleiner Rückschlag. Alle waren so ein bisschen fuck -Man und so. Aber alle haben nicht den Kopf hängen lassen so und das besser, was wir Situation gemacht. Aber wir hatten halt so einen richtig geilen Flow in Dallas, und wir auf jeden Fall gegen Cloud9 gewinnen können wenigstens das zwei die zweite Map äh, enger aussehen lassen müssen und äh, waren halt einfach auf einem geilen sechs nee drei vier Wochen Trip zusammen als Team und wenn das halt dann auf einmal mittern und passiert ist halt so ein bisschen demotivierend für alle denke ich aber ich denke wir haben uns auf jeden Fall noch sehr gut geschlagen und äh, Nils auch also Hut ab nochmal an Nils ähm, der ist am gleichen Tag eingeflogen weil er gespielt hat hatte Zwei Stunden vom Spiel ist er, glaube ich, da erst angekommen in der Venue. Und ähm, man sah ja jetzt nicht gegen Astralis komplett äh, Also, man sah ja nicht schlecht aus so. Dann haben die Map gewonnen. Auf jeden glaub, Fall die erste Map war sehr close, das weiß ich, glaube ich, noch. Die erste Map war sehr close, leider dann verloren. Und dann auf der zweiten Map, Ancient, war das, glaube ich, war es halt hat Astralis einfach sehr gut gespielt. Und ähm, Ja. Es ist halt äh, schade, wenn sowas mit turn passiert, aber ja Leute, das war das Spiel Big King Fnatic. Ich hoffe, ihr habt ein paar coole Insights mitbekommen ähm, und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Gaming verbessert die Reflexe und die augen hand Das heißt, Gamer-Piloten sind sicherere Piloten. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.